viele Parcours-Gruppen gibt. Ich will sie alle kennenlernen, auch um neue Arten des Trainings zu kennen. Ich nutze sie auch, um neue Spots zu entdecken oder neue Moves oder um Parcours-Gruppen zu vereinen und Anfänger zu motivieren, häufiger zu trainieren und selbst Neues auszuprobieren. Das war das 21. NPC in Lanz. Aber einige der folgenden Sessions habe ich initiiert, mit dem Ziel alles gleichzeitig zu schaffen. Parcours-Ausflug in Hamburg mit Tim. Er kann auf fast jedem Vorsprung Alter. stehen. Wir haben viele neue Spots besucht. <lacht> Kleines Mini-Video mit Olli. Er begann mit einer kreativen Idee. HT 16 Training mit dem berühmten Lazy Basics. Und ich habe einige hergebracht und trainiert. Wie zum Beispiel Sergei. Neue Spots für Public Meetings. Bergedorf natürlich mit den Rheinbekern. Und endlich den Langenfeldern. Das ist cool! Trainieren mit den Barenfeldern. Und die Flugrolle lernen. Der erste Hamburger Parkour der fast abgesagt wurde. Hier mit den Rheinbegern. In Rheinweg. Yeah. Fail. Den Rostockern. Hamburgs neue Klettertechnik zeigen, mit denen sie höher kommen. Und wieder in Rheinweg. Und das waren nur die Events, wo ich auch gefilmt habe. Ich würde also sagen, dass ich diese Adventskalendertür eigentlich das ganze Jahr über immer wieder aufgemacht habe. Geschätzt 30 Mal. Heute leider nicht, weil wir haben hier Sturm, Orkan und mir regnet es gerade ganz schön ins Gesicht. Also werde ich es heute mal sein lassen. Stattdessen versuche ich Pascal und Peer, äh, am Samstag zum freien Training einzuladen. Ich glaube, da waren die nämlich noch nie.